Wir stehen direkt vor dem Absolute Run hier in Augsburg. Wir veranstalten jeden Donnerstag um 18 Uhr den Community Run. Jeder ist willkommen, vom Einsteiger bis zum Marathonläufer. Wir haben zwei Gruppen, also schaut einfach mal vorbei. die Zeit hat sich eine richtige Laufcrew entwickelt. Wir nehmen jeden, egal ob schnell oder langsam, Ludwigstraße und erfindet ihr uns sofort.